dachte ich mir ich behalte es mal warm und ready für den Einsatz so it is you ever since you landed in mafia town it's been raining with these magical hourglasses. you must be very lost kid with the hat you're in the heart of our town standing before the most powerful man you will ever witness everything you've ever owned belongs to me now. Nö. Including this hourglass piece. If you want it, we'll have to settle it in true Mafia style. Geh mal an Sando zurück. Light. Action. It is showtime. Oh, what? Ah! Ach so. Bam! Aber kann ich nicht einfach den hier. Aua. Supercharge! Bam! Was zum. Achso, ich muss ausweichen. Oh, hab ich gleich gesehen. Bam! Oh, die Musik geht richtig ab. Es geht richtig ab. Wow! Wow! Was zum Teufel? Bam! Ja Autsch! Super Kicker! Was geht jetzt ab? Das gleiche wie vorhin. Nichts anderes, fällt ja auch nichts mehr, nichts mehr ein, ja, Kumpel? Bam! Der eine spielt den Baum. <lacht> was ist denn jetzt? was ist denn mit? Er hat auch einen Hut. Oder was geht ab? Sag doch so aus, hätte halt er seinen Hut geworfen. Oh no. Aua! Nein, Mustache Girl! Müssen sie retten! Bam! You psycho! That's not okay, du! Was macht er jetzt? Sterben! Oh, oh, was zum. Oh, was, was, was mach ich? Ich muss auch was, was, was unternehmen! Oh, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen letzten Moment. Oh, oh, oh das hat geklappt. Ich muss da drauf! Hate him already! Ja, ich versuch's doch! Jetzt rauf, jetzt rauf da. Ja. Und jetzt Bam! Das Problem? Oh oh. Ah, das schon wieder. Oh, jetzt hat er aber mehr. in Ruhe. Oh. Oh, verdammt. Schnitt! Yes! Trotzdem noch getroffen. Was das ist ein richtig epischer Bosskampf hier. Ah, komm nicht schon wieder das gleiche, Bruder. Du, du, du, du. du hast es nicht anders gewollt. Nein, nein, nein! Okay, zweite Runde. <lacht> bah! Jetzt geht down! Die already! Den ersten Boss besiegt! Unsere nächste oh, der ist die vierte, um genau zu sein, freigeschaltet! Let's go! Oh. Ding dong dong bom, bom. Nein, nice, das Spiel macht richtig Bock. Oh, Katzi! Jetzt haben die Angst vor uns. Yes. Ey! Was? Ich dachte wir sind... Freunde. So what did these things do anyway? Are they some sort of rare collectors item for nerds? Oha. Wow. Nein. Nein. so, sort of huh? Was? Wo? Wo? Was? um Wo? Wo? Wo? Wo? Wo? Ja meine Uhr immerhin Mach sie nicht kaputt ey aha uh -huh. das beruhigt dich wieder und chill This is crazy. Do you in the face by the mafia that one time. Nee, das ist zu gefährlich. Lass was. Wait, what? Das sind meine. Ich bin dann immer nach Hause. Mich interessiert so nicht. Ah. You have my word on it. Oh nein, was haben wir getan? Jetzt sind wir nicht mehr befreundet. Weil wir beide andere Ziele haben. Hatkip will einfach nur nach Hause mit den Uhren. Und sie will die Stadt retten. Master gehört die Hälfte deiner Pons geklaut. Ey! Oh, oh, oh, oh. Enemies! Well, that is related quickly. Aber hey, schaut mal hier! Wir haben da was Neues freigeschaltet! Weißt du, wie ich das zusammenschneide? Vielleicht sind es auch schon zwei Folgen? Aber was soll ich, wir wissen, was hier jetzt freigeschaltet wird. Energie für den Maschinenraum wurde wiederhergestellt. Das Kapitel Kampf der Vögel ist jetzt verfügbar. Eine neue Welt also oder wie? Interesting, interesting. Okay, aber heißt das dann, wir sind hier wirklich durch oder gibt es noch mehr? Das Ding wackelt noch. Ich glaube, hier ist noch mehr. Ne, doch. Doch. Time Rift detected. What? Was zum? Ein das, das Zeitstück, hat ein Zeitriss erschaffen. Oh Gott. Aber wir haben das Ding, ne? Wir haben es eingesammelt. Das heißt, wir haben vier von den Dingern. Ja, da steht's. Vier von 40. Okay. Dann hat sie uns wirklich nur die Hälfte der Dinger geklaut. Und sie halt Enemies. Hm. Was wollen wir machen als nächstes? Akt 7, Akt 6. Und das ist dann wahrscheinlich das Ende. Machen wir Akt 6, wo wir 1000 Ponster für bezahlen müssen, um es freizuschalten. Mafia-Stadt wird aufgeheizt! Oh oh, es ist ja wirklich wie Mario Sunshine, das eine Level, wo alles unter Lava stand. Oh oh, der eine hat auch die Mario-Pose. Au, au, heiß. Und Da oben links chillt einer. Oh Gott. Mhm. Whoop. Look at mess. This is terrible. Someone turn on all faucets in Mafia Town. Same faucets that control the town volcano. Was it you, child? No? Mafia think he saw a little girl turn on all faucets. Ah, war klar. A little hat kid. Can you save Mafia Town by turning off all faucets? Weiß nicht. Was habe ich den Grund dafür? Und was kriege ich dafür? Was springt was da für mich raus? Oh no, da sind, ein paar sind überall Symbole. Wahrscheinlich, wo ich lang muss. Okay, ist ja auch was? Nee, ich glaube nicht. Aber das kann ich jetzt erreichen, oder? Ja, kann ich. Okay, aber ich brauche erstmal ein, äh, ein Rezept für ein neues Schon einen Hut oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß. Hier ist noch eins. Da hin. Warte mal. Kann ich hier stehen? Ja, ne? Doch, das muss doch so funktionieren. Hier drauf stehen? Ja. Na komm. Es sind immer die Sprintdinger. Kann ich das upgraden? sehr weird sehr sehr weird aber ich glaube ich werde erstmal wieder zurückwechseln zum sprinthut weil mit dem komme ich hier glaube ich besser durch das level und deshalb nehme ich den jetzt erstmal dum, dum, dum. Dum, dum, dum. aber ja die welt hier ist noch nicht vorbei wir können schon zur nächsten welt aber ich möchte erstmal die welt hier abschließen zumindest halt alle level mal gemacht haben I hope that's okay. <lacht> äh, wo muss ich lang? Ich geh erstmal hier zum Hahn. <lacht> <lacht> Aufpassen. Oh, So falsch wird das hier schon nicht sein, hier lang zu gehen, oder? Gefährlich auf jeden Fall. Was muss ich mit dem Dinger machen? Muss ich die drehen? Oder so? Wie dreh ich den denn ab? Hm? Ah... Unten gegenschlagen. Noch mehr, noch mehr. Okay, eins haben wir. Oh, knappes Ding, du. Immer wieder knapp. Die Schose. Hier können wir uns hinsetzen und die Lava genießen. Wie schön. <lacht> dun, dun, dun. Okay, hier ist eins. Ist hier ein Symbol. Unter mir. Ach, da hinten. Da ist aber auch noch eins. Der ist gerade am Sterben. Sorry, Brody, kann ich nicht helfen. Ich wünsche noch viel Glück. <lacht> oh no. Ach, ich weiß sogar, wo wir sind. I know where we are. <lacht> ich muss richtig stehen und dann bam bam bam bam bam bam bam bam So, lava abgedreht. Hilft aber scheinbar nicht, wenn noch so viel extra. Lava übrig ist. Moment. Kann ich jetzt cheaten? Ja, ich kann jetzt cheaten. Ich kann einfach durch. Ha! Höh? Was? Black Market. Dem traue ich nicht, dem Braten. Das sieht aus, als würde ich einfach nur reinfallen und sterben. Lass es mal fürs Erste. Vielleicht können wir da später noch rein. Aber jetzt erstmal nicht. Hier ist noch einer. Sind überall diese Grapping Hook-Dinger. Hm. Was soll ich denn da hinkommen? Seht ihr, wo das ist? ich erstmal drauf. Aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua. Uh, boing, boing, boing, boing. Und wir kriegen. ...einen Kameraanstecker. Drücke back. Wow. Um Bilder von deiner Reise zu machen. Tausche ich jetzt halt im Startmenü aus. Mit. Okay. Aha, Free Roam Mode, Welcome to Boundary Break, where we basically take the camera anywhere we want. <lacht> oh Gott, okay, okay, ja, ich will erstmal nicht sterben, das ist auf jeden Fall erstmal das Wichtigste, nicht sterben, Leben einsammeln, wenn ich es brauche, und das Ding hier ausschalten, das ist auch noch ganz wichtig. Wow, rutschig hier, ich meine okay, ist ein Wasserhahn. Oder ein Lava-Hahn in dem Fall. Naja, wie auch äh, immer. Wie komme ich wieder zurück? Boing! Boing! Boah. Gut, dass er mich da automatisch mal reinsnappt. Das ist sehr, sehr nützlich. Okay, das kann ich nicht benutzen. Da oben ist was sehr interessantes. Was ist das denn da oben? Okay, nichts. Oder? Ah, das sind rote Münzen! Aber jetzt habe ich es halt versaut. Oder? Puh, der Sound! Ach, kommt jetzt nicht immer wieder? Ich habe gar nicht gezeigt, was das war. Oh, und jetzt kommt es immer wieder. Oh Mann, das ist doof. Okay, es scheint nur noch zwei zu sein. Und der chillt immer noch sein Leben dort. Ich mach mal den nach vorne. Weil der ist gerade in meinem Blickfeld. Oder? Kommt an den anderen vielleicht schneller ran? Hey yeah! Hey au wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Heiß, heiß! Chill Girl, chill mal Nicht nett, Bro. Echt nicht nett. Oh, schade. interesting appear later. reden. Hier Aufpassen für Tunnel. Diesen Tunnel. Irgendwann passiert hier was. Okay, hier, hier kommen wir hin. Hier kommen wir hin. Aber wenn ich sehe, da ist was zum Teleportieren. ist benutzen wir gleich zurück. Aber erstmal. Oh nein, sag mir nicht, ich brauche das hier. Höh. Ah, die gehen runter. Das ist ein fallende Plattform. Au, au, au, au, au. Durch die Plattform geglitscht. Wunderbar. Ich meine, hat mir jetzt geholfen, deshalb beschwere ich mich jetzt nicht. Und hier ist was. Was ist das denn hier? Eine, ein rist token Benutze den Token aus einer Orb-Maschine, um niedliche Belohnungen zu bekommen. Ha? Bei welcher Maschine? Werden wir bestimmt noch rausfinden. Aber erstmal drehen hier. Das ist halt vor allem nur noch ein einziges, was hier Lava überall reinbringt. Verdammt, ich sterbe noch. Und trotzdem ist da noch so viel Lava. Na gut, vielleicht kann die da aber auch gar nicht irgendwie weggeflutet werden. Komme ich hier mit hoch? Was zum. Ich bin. Da. Äh. Äh, war das ein Bug? Ich habe das Gefühl, das hätte ich noch gar nicht machen dürfen. Ich konnte gerade einfach durchglitschen. Okay. War das jetzt hilfreich oder schlecht? Ich weiß gar nicht, wie ich bin. Nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, no. Ich mag die Musik. Ach, sind doch noch zwei. Ich dachte, das war nur noch eins. Na, ah, doof. Hä? Wie ist ein Zeitris? Äh. Zeitriss, Abwasserkanäle. Oh, das sind so Subworlds, so Minigames zwischendrin. Ah ja, wie bei Mario Odyssey, so kleine Sub-Areas. Und man kriegt da. Was kriegt man da? Die Uhr, die man. die da kaputt gegangen ist initially? Die kriegt man hier? Cool. Dass ich hier an der Wand hochklettern kann, ist sehr nützlich für mich. Dieser HochpC. quietschende Stimme. Was auch immer. Oh Gott. Vorsichtig, skip, skip, skip. Wir ist bei Wasser. Aber warum? Wir waren über Lava vorhin. <lacht> Na gut, akzeptiere ich. Checkpoint. Da soll ich mal hoffen, dass hier ein Checkpoint ist, du. Alter. Wie langsam die Dinge ja aber aufgehen, ne? Achso, vielleicht muss man alles in einem schnell schaffen, sonst gehen die alle gleichzeitig wieder runter. Oh, ich sehe es. Ah, oh, rüber, rüber, rüber. Oh, ah, Handschein. Nein! Nicht die Dinger aus meiner Sunshine! Und vor allem die... Zumindest kein Sand. Ja, ich bin glücklich, dass es zumindest kein Sand hier ist. Und wir sind durch! Das war nice, hat mir gefallen! Und ja, man kriegt ein Hauwass... Ding. Nice. Aber wir sind hier noch lange nicht ver... Oh, gerade stoppen. Hä? Ich hab einen Hut bekommen! Was? Ich bin gerade total verwirrt, was passiert ist. Ich hab's nicht verstanden. Intruder alert! Hab ich die Mission jetzt. Nein, ich habe die Mission jetzt dadurch abgebrochen! Oh bitte nicht! Okay, der Hut der, der Hut ist süß, aber ich glaube der ist nur kosmetisch, oder? Der macht nichts, oder? Ah, das ist ein Sprinthut Level 2? Bin ich mit dem schneller? Ich glaube, mit dem bin ich sogar noch schneller, oder? Was ist doch immer ein Sprinthut. Was haben wir denn hier? Hm? Vacuum Scare. Vandal, was? Was passiert hier? Aha, da können wir unsere Geschenke rauftun. Was machst du hier? Was ein schönes Spaceship, du hast hier. Sorry für die Freude und die Entschuldigung. Ich really wollte nur wirklich sehen, was ein Alien-Spaceship ist. Du like. you weißt, know, ich erwähnte, die Aliens zu mehr grün sind und wahrscheinlich mit einer Angst für Fleisch. Aber ich glaube, die Aliens kommen in allen Formen und Größen, oder? Ich Hey, wenn du unseren um unsere Planeten zu erforschen, musst du es zuerst verstehen. Otherwise, you won't know if you're stepping on grass or quicksand. Don't know how to identify relics? Then now, cooking care is here. <lacht> I'll let you have this burger cushion relic for free. Oh, danke. You can identify this relic at the podium. Hmm. If you place them on the podium in the correct order, you might be able to make sense of it. Eliminati! Wenn du relic, relics. Okay, danke. Warum? Bro, du kannst jetzt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkehren, ne? Identify, Na, okay, will er nicht. Aber wir sind zwei. Hamburger. Du hast einen einen Schatz vom komischen Planeten identifiziert. Huh? Ein neues Hydrus ist erschienen dadurch. Sitzgerät der Erdbewohner. Nachforschungen haben wir gegeben, dass dieses Ding sehr weich ist. So weich, dass die einzige logische Schlussfolgerung ist, dass dies die Stühle dieses Planeten sein müssen. Es kein Snack. Ich habe es probiert. Es schmeckt nach Stoff. Okay. Cool. Okay, dafür sind die Geschenke da. Dinge. okay. Time Rift Detected, ein weiteres. Puh, aber wir sind doch... Höh? Ah, das ist immer ein Tipp, ein Hinweis, wo die sind. Ich habe jetzt aus Versehen, dass sie gemacht. Aber ich wollte das hier noch machen. Okay, das schneide ich raus für euch. Ich sage euch nur die letzten beiden Hähne, ich mache den Rest jetzt auf Screen. Okay, hier an dieser Stelle Ich glaube, das hier war eins von denen Die wir noch nicht gemacht haben Kann das sein? Bin mir nicht sicher, aber könnte auf jeden Fall sein Okay, das hier scheint wohl der letzte zu sein Den wir nicht hatten War es der hier? Wenn nicht, dann Ist es der da drüben wo ich jetzt mal gucken, wo ich da hinkomme Hm? Kann hier durch? Wo bin ich? Ich sehe nichts. Ich... Hallo? Ah, ja. Cool, cool. Hä? Ich glaube, es ist einfacher, wenn man gewisse von denen als erstes und gewisse als letztes macht. Irgendwo unter mir ist eins. Ah, da ist es. Hä? Aber das hatten wir doch. Das habe ich doch gerade eben erst gemacht, oder nicht? Na, wie auch immer. Das wird mir letztes angezeigt. Das mache ich jetzt. Und dann sollte es vorbei sein. Right? Ja. Und jetzt können wir da hoch. Da, danke. Jetzt muss ich noch irgendwie wieder den Weg nach oben finden. Das ist so das, was mich hier ein bisschen stört im Level, dass man wenig Movability hat. Es gibt hier nicht viel... Es gibt irgendwie nur einen richtigen Weg. Das ist so mein Problem. Ich glaube, wenn ich jetzt sterbe, wäre ich sogar viel schneller wieder da, als wenn ich jetzt zu Fuß den Weg finde. Aber ich glaube, ja, ist es sogar, oder? Ja, hier ist es sogar. Okay. Große steile Treppe ist es. Und dann können wir jetzt hier rein. Gut, doch, der Herr. Now, Mafia, no longer need to eat lava for breakfast. Amazing! <lacht> Amazing! Please take this as trophy. You are truly the hero of Mafia Town. Ah, die goldene Statue dort. Yeah, wie sie glitzert. Wunderbar. Ah, das lässt sich leben, oder? Na gut, wir müssen weitermachen. Ja, ja, das weiß ich. Aber ich werde wie gesagt erstmal hier den Ort fertig machen, bevor ich was anderes mache. Die Katze ist jetzt hier. Oh, hey. I I nice food, an Alien du bist aber auch kein Mensch. Say, Vegan oder nicht vegan? Ja, sorry Leute, aber ich muss euch die Wahrheit gestehen. Ich, ich esse Fleisch. Ist das so? well, nee, kein auch nicht. Anyway, <lacht> Na dann. Mach du mal. Wir schauen uns jetzt noch. Ein weiteres Time Rift an. Also das hier weiß ich, wo das ist. Da wo wir uns äh, durchgeschossen haben. Aber das hier? Aber ah, dem Tunnel! Aha! Der goldene Tresor! Vielleicht können wir von hier aus die anderen beiden noch erwischen. Ich gehe erst mal erstmal hier in das Level rein. Mafia Vault. Das ist das letzte Level der Mafia-Stadt. Man kann im Menü nämlich sehen. Ähm. wie viele Ohren es pro Welt oder pro Level halt gibt. Was muss man hier überhaupt machen? Ich würde sagen, das machen wir nächste Folge mit dem goldenen Tresor dort. Ich werde auf jeden Fall noch gerne äh die beiden Time Rifts machen. Okay, für das sehen brauche ich sowieso erstmal die vier Tickets. Wahrscheinlich ist das das Ziel, die Quest alle zu finden. Der zeigt mir auch wohin. Aber ah, wie gesagt, das ignorieren wir. Hier beim Anfangsort gibt es hier oben Nee. Und ich baue Blöcke, wo man dann da oben zu einer Wolle hinkommt. Aber das geht noch nicht. Ich glaube wirklich, ich muss später an alle Level nochmal zurückkehren, weil ich alle Abilities aus den späteren Leveln bekommen habe. So, Backtracking halt. Ich glaube wirklich, dass das so ist. Weil in habe ich keine Ahnung, wie ich weiterkomme. Und ich könnte mir nicht sagen, dass das nicht aussieht, Mann. Sollen direkt hier runterspringen, wo ich gerade war. Dann findet ihr in der Nähe diesen Ort hier. Und das ist ja das neue Zeitriff, was wir gefunden haben. Da war noch ein Ticket. Nein. Ich hab ein Ticket verpasst. Naja, ah was soll's. Bazaar. <lacht> Dieser Keks im Mund. Süß. Sind die alle gleich aus? Sind das alles so Wasserpassagen? Scheinbar. Okay, wieder diese Raccoon-Gegner. hm. <lacht> Aha. Ich mag übrigens unseren süßen kleinen Helm. Ich weiß nicht, wie ich den bekommen habe. Irgendwie so ein Roulette oder so. Verstehe es immer noch nicht, aber ist trotzdem ist er sehr süß. Und macht exakt das gleiche, was der andere Hut gemacht hat. Wow. Okay, danke, Partner. Thanks, Partner. Thanks, Homie. Thanks, Pal. Cookie. Oh, er verschwindet aber. Habe ich einen Checkpoint? Oder wo bin ich? Ich hoffe, das ist hier ein Checkpoint. Ja, ist es. Okay. Bin mir grad nicht sicher. Na gut. Äh, aufpassen. Und jetzt rüber. Und jetzt. Ob. Checkpoint. Die sind cool. Die testen so ein bisschen deine Jump run skills Und das mag ich. Und man hat auch nur vier Versuche. Weil nach vier Treffern ist man tot. Also aufgepasst. Aber hier ist es auch schon das Ziel. Oh, ich muss erstmal die Rotation hier abwarten. Okay. Oh, oh, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Oh. Das ist ja wirklich genauso rutschig wie Mario Sunshine damals. Oh mein Gott. Das ist... Das ist... Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Cool. Eins sammeln wir noch. Das andere Zeitgriff. Und hier ist nämlich das Rad. Hut Flair? Erneut drehen. Neue Farbe? Erneut drehen. Neuer Remix? Neuer Musikremix wurde für Mafia-Stadt freigeschaltet. Oh, oh, oh. Okay. Was zum. Wie kriege ich die Dinger? Wie mache ich die. Hä? Oh, oh, wer ist denn jetzt wieder da? Irgendeine Band? Na, schauen wir uns mal beim nächsten Mal an. Erstmal hole ich noch das andere Rift. Also, bis gleich.